Wie kann man in lime Survey eine Multiple-Choice-Frage einfügen, also eine Frage, bei der die Befragten mehrere Antwortmöglichkeiten auswählen können und nicht nur eine? Angenommen, wir haben hier einen Fragebogen, der schon vier Fragen enthält, in den wir jetzt als fünfte Frage so eine Multiple-Choice-Frage einfügen wollen. Dann kann man hier auf den Fragen-Explorer gehen, bekommt dann hier angezeigt, welche Fragengruppen es schon gibt. Hier nur eine, kann das wiederum aufklappen und sieht dann hier diese Fragen, die da schon enthalten sind. Wenn ich dann auf dieses Plus hier gehe, kann ich eine weitere Frage hinzufügen und da werde ich zunächst mal nach dem Code gefragt für die Frage. Den nenne ich jetzt einfach mal F5. Dann können Sie hier den Fragetext eingeben und hier auf der rechten Seite dann vor allem den Fragetyp auswählen. Der Fragetyp für Multiple-Choice-Fragen findet sich ganz unten hier unter dem Punkt Mehrfachauswahl. Sie sehen also auch gleich in der Vorschau, wie dann so eine Mehrfachauswahl aussieht. Die Leute haben mehrere Möglichkeiten, wo sie antworten können. Und es kann, man kann auch eine weiteres Kategorie, was hier als Other steht, hinzufügen. Und dann gibt es noch die Mehrfachauswahl mit Kommentar. Da können die Leute hinter jede Antwortmöglichkeit nochmal einen Kommentar schreiben. Also wir bleiben bei der Mehrfachauswahl. Und dann können wir hier noch zwei, drei Sachen einstellen und zwar ob es eine andere Antwortoption geben soll, also dieses Other, was man in der Vorschau gesehen hat, ob die Frage eine Pflichtfrage sein soll und an welcher Stelle sie da eingefügt werden soll. Da lasse ich überall die Voreinstellung und wähle Speichern. Und dann sieht man jetzt hier direkt in Lime Survey, dass man äh, die Frage erstellt hat und jetzt hier aber eine Warnung bekommt. Sie müssen Teilfragen für diese Frage hinzufügen. Man kann jetzt direkt hier auf diesen Link klicken oder ansonsten kann man auch hier oben auf Teilfragen bearbeiten. Falls Sie sich wundern, warum heißt das jetzt Teilfragen? Die Teilfragen sind einfach die Antwortoptionen, die Sie dort ähm, anbieten. Das heißt deswegen Teilfragen, weil es später in einzelnen Variablen dann im Datensatz erscheint. Also ich klicke hier auf Teilfragen und dann steht hier jetzt Beispiel Teilfragen. Und das sind jetzt die Antwortmöglichkeiten, die Sie den Befragten anbieten möchten. Also angenommen, Sie haben jetzt hier Antwortmöglichkeit 1. Und dann noch die Antwortmöglichkeit So, das war es im Prinzip schon. Dann können wir das Ganze speichern und schließen. Und können dann mal hier auf die Fragenvorschau gehen. Und dann sehen Sie, wie so ein, eine Multiple-Choice-Frage ausschaut. Die Leute sehen den Fragetext. Und dann haben Sie halt hier die Möglichkeit, eine der beiden oder eben beide Antwortmöglichkeiten anzukreuzen. Viel Erfolg bei der Umsetzung!